Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir darüber, ob man mit Amazon FBA überhaupt finanziell frei werden kann und um die Frage zu beantworten, müssen wir natürlich einfach mal kurz definieren, was denn finanzielle Freiheit eigentlich ist und natürlich kann ich das jetzt nicht für dich definieren, sondern jeder definiert das Ganze für sich selber. Die einen sagen, okay, wenn ich mir aus meinem laufenden Business im Fall von FBA jetzt zum Beispiel einfach einen Cashflow rausholen kann, der meine Fixkosten deckt und vielleicht auch noch den restlichen Alltag ein bisschen abpuffert, dass man auch nochmal in den Urlaub fliegen kann etc., dann ist es für einen finanzielle Freiheit, weil man nicht nach den Regeln von anderen etc. etc. leben muss. Der andere sagt aber wiederum auch, okay, das ist für, nie, für mich noch nicht finanzielle Freiheit, weil es immer noch abhängig von dem Business ist, was Monat für Monat läuft. Vielleicht kann es auch für denjenigen so sein, dass finanzielle Freiheit eigentlich bedeutet, dass er eine Summe an Kapital hat, die er sozusagen einsetzt, die er investiert und aus diesen Renditen von diesem Investment sozusagen dann vielleicht leben kann. Das ist auch wiederum eine andere Definition. Aber wenn man die Definition sozusagen für sich vielleicht einmal festgesetzt hat, dann kann man sich die Frage stellen, okay, kann ich damit einmal FBA dieses Ziel so erreichen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Das heißt, die Definition ist ja unterschiedlich, aber was man generell mit Amazon erreichen kann, wie das generell eigentlich aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und was natürlich klar ist, wenn man mit Amazon startet, ist, dass das ganze Business an sich relativ kapitalintensiv ist. Das heißt, du musst am Anfang erstmal Kapital investieren, dann hast du einen Zwischenzeitraum, wo du natürlich die Ware importierst, wo das Ganze dann auf Amazon gelauncht wird etc. Wo dann die ersten Sales reinkommen, wo du dann aber auch wieder die Ware, die du das erste Mal bestellt hast, natürlich verkauft hast und wieder neu bestellen musst und dann geht es auch eigentlich direkt weiter damit das heißt dann geht es ja darum dass man mehrere zyklen immer wieder durchlaufen muss weil das eine produkt wird auf den markt gebracht das wird gelauncht das macht umsätze und dann geht es darum das kapital zu nehmen was du jetzt aus diesem ersten produkt erwirtschaftet hast und es wieder in weitere produkte zu stecken das heißt du hast dann in dem fall wieder das Kapital, was du eigentlich als Gewinn hast, eingesetzt als weiteres Investment, um im Long Run sozusagen mehr Gewinne zu erwirtschaften. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum du das Rausziehen von Cashflow eigentlich immer weiter nach hinten anstellst. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr langfristigen Blickwinkel. Generell ist es im Business am besten, wenn du einen langfristigen Blickwinkel hast, weil das FBA-Business zwingt dich eigentlich fast dazu, langfristig zu denken und das Ganze eigentlich immer größer werden zu lassen. Und wenn das sozusagen automatisiert geschieht, ist es für dich ein extremer Vorteil, weil es wirklich, ja, definitiv sehr, sehr sinnvoll ist, wenn du irgendwie ein Business nicht von heute auf morgen planst, sondern vielleicht für ein paar Monate oder Jahre sogar aufbaust und dann sozusagen erst davon die Früchte erntest. Weil das ist der Punkt, den du eigentlich hier machst. Du schiebst sozusagen dein, deine jetzigen Bedürfnisse eigentlich nach hinten, um dann hinten raus deutlich mehr Kapital zu, aus dem Business rauszuholen, als wenn du es einfach monatlich dir jetzt schon auscashen könntest. Weil mit dem Geld kannst du natürlich weitere Produkte einfach besorgen. Und je mehr Produkte du dann auch hast, desto irrelevanter wird es, ob du jetzt 3, 4, 5 oder 7.000 Euro monatlich rausholst, weil du auch viel mehr Umsatz hast und prozentual gesehen, die Summe, die du rausholst, einfach viel, viel kleiner ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich anstreben wollen, denn während du dir das Ganze aufbaust und während du die Gewinne eigentlich holst und immer wieder reinvestierst, hast du zwar auf dem Strich wahrscheinlich relativ wenig, was du dir rausholst, aber du weißt an sich, dass du dir gerade ein Asset aufbaust, ein Business aufbaust, was eigentlich einen hohen intrinsischen Wert hat. und Mit jedem Produkt, was du hinzufügst, wird dieser Wert davon immer größer und du musst das Ganze nicht nur sehen mit okay, was ist der Cashflow, den ich jetzt wirklich Monat für Monat raushole sondern was ist der Wert, den dein Business wirklich hat. Weil mittlerweile gibt es so viele Firmen da draußen, die dir extrem viel dafür zahlen, dass du dir ein kleines, deiner Meinung nach, Amazon Business aufgebaut hast. Und das ist wirklich der Grund, wie man meiner Meinung nach wirklich richtig finanziell frei mit Amazon FBA auch werden kann. Das heißt, bis du zu dem Punkt gekommen bist, wo du dir vielleicht monatlich 30, 40.000 40 Euro auszahlst, hast du natürlich schon ein beträchtliches Business, klar. Aber der einfachste und schnellste Weg, wirklich eine große Summe letztendlich zu, äh, zu bekommen, auf eine verlässliche Art und Weise, ist, dass du dir Business aufbaust, dann das Ganze einmal auf ein sehr profitables Level bringst, das Ganze verkaufst, eine große Summe bekommst und dann eigentlich einen Teil davon nehmen kannst und das gleiche Spiel eigentlich wieder von vorne loslegen kannst, weil du hast ein Business aufgebaut, du weißt genau, wie es geht, du hast sozusagen dafür eine große Summe an Kapital bekommen und kannst jetzt eigentlich genau das Gleiche mit anderen Produkten nochmal machen und diesen Prozess erstmal immer wieder und wieder durchlaufen und es gibt sehr viele, die das so gemacht haben. Ich meine, ich selber habe auch ein siebenstelliges Business verkauft und habe jetzt auch wieder ein Business äh, gemeinsam auch mit Anthony aufgebaut, wo wir jetzt auch schon wieder fast siebenstellige Monatsumsätze mitfahren. Und genau das ist ein Prozess, der auch wieder so durchlaufen wird. Und das ist wirklich meiner Meinung nach die Möglichkeit, wie man am schnellsten mit FBA finanziell frei werden kann, indem du das aufbaust und verkaufst. Aber wenn du eher sagst, nee, ich will es gar nicht verkaufen, ich will einfach nur einen Steady Cashflow rausholen, dann musst du dir bewusst sein, dass du letztendlich jedes Mal, wo du dir wirklich eine große Summe monatlich rausholst, eigentlich das Wachstum von deinem Business ein bisschen verlangsamst. Was aber auch kein Problem ist, weil es geht natürlich auch darum, dass du dir selber irgendwann mal was rausholst, weil du machst das Ganze ja nicht nur wegen des Businesses wegen, weil du gerne was aufbauen möchtest. Klar, das macht auch super viel Spaß, aber weil du dir auch wirklich was rausholen willst. Das heißt, das sind sozusagen meine Two Cents zu diesem Thema. Natürlich kann man definitiv in Amazon FBA freien werden und meiner Meinung nach ist es auch heutzutage einfach, denn je, weil es diese Firmen mittlerweile gibt, die extrem viel Kapital mitbringen, um Amazon FBA-Unternehmen von dir und mir einfach aufzukaufen, und ja, das vielleicht zu dem Thema. Und wenn dich das Ganze jetzt dazu angesprochen hast, dass du dein eigenes Amazon FBA Business aufbaust und vielleicht aber noch gar nicht genau weißt, wie das Ganze funktioniert, dann klick mal auf den Link in der Videobeschreibung, melde dich mal bei uns und dann können wir dir anhand von einem kostenlosen Strategiegespräch einfach mal zeigen, hey, was sind denn genau die Schritte, die du gehen musst? Wie kann das Ganze für dich aussehen? Genau, das war's mit dem Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.